Da war etwa vor drei, vier Wochen in Zürich und es hatte eine Auswahl. Ich habe einfach diese genommen und gedacht, wow, einerseits ist sie sehr, sehr modern und der Preis, wow, unglaublich günstig. Und äh, dann natürlich äh, war der Entscheid innerhalb von zwei Sekunden klar. Schelle, Vielman.